Alexander Gauland hat noch mal das Wort, der Herr Fraktionschef meine Damen der Damen AfD. Und Herren, Herr Bundesminister, solange ein Mitglied der Bundesregierung sagen kann, die AfD sei der politische Arm des Rechtsterrorismus, entschuldige ich mich hier für nichts. Da müssten Sie damit anfangen. Meine Damen und Herren, dass in Deutschland im Jahre 2019 Juden in ihrem Gotteshaus Todesängste ausstehen müssen, ja, da gebe ich Ihnen recht, es ist ein ungeheurer Skandal, ein Angriff auf eine Synagoge in Deutschland. Das darf nicht sein. Juden müssen mit Kippa und Davidsstern durch deutsche Städte laufen können, ohne dass sie beschimpft und attackiert werden. Wenn das nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, hat dieses Land sich zu fragen, ob es noch zivilisiert ist. Das müsste der Minimalkonsens sein. Wenn es aber einen Minimalkonsens gibt, dass so etwas nie wieder passieren darf, so herrscht bei der Bewertung der Ursachen jenes Amoklaufes ein gewaltiger Dissens. Für alle Parteien außer uns scheint klar zu sein, dass wir ein sogenanntes Klima geschaffen haben, in dem solche Taten möglich sind.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 Wir sind praktisch immer schuld. Das müssen Sie sich mal überlegen. Es gibt aber nicht nur ein nebulöses geistiges Klima, für das wir verantwortlich sein sollen, sondern auch konkrete Zustände. Man kann nüchtern feststellen, dass es seit der Ausrufung der Willkommenskultur 2015 zu einer gewaltigen Radikalisierung und Spaltung der gesamten Gesellschaft gekommen ist. Und Für diese allgemeine Radikalisierung haben jede die Ursachen gesetzt, die in einem historisch beispiellosen Akt mehr als anderthalb Millionen unserer Kultur fremde Menschen ins Land gelassen haben. Das alles mindert selbstredend in keiner Weise die Schuld des Banditen von Halle. Aber nicht wir haben die Lage zu verantworten, in welcher sich unser Land befindet.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 Das lassen Sie nicht gesagt sein. Alexander Gauland, aus ihm sprach hier die reine